Herzlich Willkommen, vielen Dank, ich freue mich über das Interesse. Hier bei der webtalk reihe geht es ja um offene Webtools. Und heute habe ich zwei Tools ausgewählt, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und die ich auch sehr, sehr häufig einsetze. Und die mir vor allen Dingen deshalb gut gefallen, weil sie erstens sehr, sehr vielfältig einsetzbar sind. Also man kann da im Lehr-Lern-Kontext sehr, sehr viele verschiedene Sachen damit machen. Und zum anderen ist es auch so, dass es ja manchmal Tools gibt, wo man so den Eindruck hat, boah, ist das kompliziert, zum einen für sich selber sich da einzuarbeiten, aber dann auch, wenn man das mit Lernenden gemeinsam macht, dass man so den Eindruck hat, der, der Hauptteil der Lernzeit geht eigentlich dafür drauf, in dieses Tool einzuführen. Und da, so hoffe ich zumindest, habe ich heute zwei Tools ausgewählt, wo das aus meiner Sicht zumindest nicht der Fall ist. Das ist was, die sich eigentlich so out of the box nutzen lassen. Man öffnet sie im Browser, man ähm, klickt drauf, man teilt den Link ähm, und man kann gemeinsam ähm, arbeiten, lernen, lehren, sich austauschen. Ja, ich teile dazu jetzt meinen Bildschirm und dann können wir uns das genauer angucken. So. Die beiden Tools, die wir uns angucken wollen, das ist zum einen Flinger, ein Tool, das sieht man auch an der Endung, flinger.fi aus Finnland, mit dem man sowas wie kollaboratives Brainstorming machen kann. Und das andere Tool, was wir uns angucken wollen, ist wahrscheinlich das Hauptkollaborationstool, was es so gibt im Web-Kontext, nämlich ein Etherpad. Und wir nutzen dazu die Installation, dass der der Link dazu, jopat.eu. Aber was das genau auf sich hat, das erkläre ich euch auch alle später. Also was genau so ein Etherpad ist und warum das hier eine Installation hat. Wichtiger als diese beiden Tools sind im Prinzip ähm, die Frage, was kann man dann jetzt damit machen? Weil so tool ähm, findet man ja im Netz relativ häufig, aber wenn man einfach nur flinger Vieh sieht, dann ist es wahrscheinlich noch nicht so spannend, wenn man sich eigentlich ja überlegen will, wie kann ich jetzt gute, zeitgemäße und vor allen Dingen offene Bildung machen. Und darum habe ich mir ein ganz konkretes Ziel überlegt, was ich gerne mit euch erstellen oder ausprobieren möchte. Und dieses Ziel ist, dass ich eine gemeinsame Ausarbeitung zu... Thema sozusagen vorführen will. Wir werden das jetzt nicht gemeinsam machen, sondern ich werde euch nur nacheinander die Schritte zeigen. Aber das Ziel ist, dass wenn ihr dann später in eurem Lehrkontext sagt, ja, ist doch eigentlich eine gute Idee, ich möchte auch gerne mit Lernenden zusammen so eine Ausarbeitung machen, dann könnt ihr im Prinzip ganz genau diese Schritte nacheinander durchgehen. Und das Thema, was ich jetzt einfach mal so gewählt habe, ist, wie gelingen Videokonferenzen? Die Idee ist also, ich habe mit einer Lerngruppe jetzt schon relativ lange Videokonferenzen gemacht in den letzten Wochen. Und ich möchte gerne ähm, jetzt so eine, wie so eine Art Zwischenstunde einbauen und sagen, lasst uns doch mal gemeinsam reflektieren. Was haben wir da bis jetzt daraus gelernt und wie können solche Videokonferenzen vielleicht auch besser gestaltet sein? Und meine Idee als ähm, Lernbegleiterin, als Lehrende ist, dass wir vielleicht technische Aspekte, strukturelle Aspekte, verschiedene Methoden und auch noch sonstige Anregungen sammeln wollen. Das ist so das grobe Ziel. Und man sieht jetzt schon hier, genauso wie ich dieses Beispiel vorführe, mit wie gelingen Videokonferenzen, könnte man natürlich auch machen. Ähm, was sind eure Einschätzungen zum Roman, den ihr gerade eben gelesen habt? Wie habt ihr das projektorientierte Arbeiten empfunden? Oder eben auch im Vorfeld von irgendeinem Lernsetting, dass man sagt, was sind eure Ideen, was sind eure Einfälle zu Thema XY, mit dem wir uns dann jetzt zukünftig beschäftigen. So, und die Schritte, die dann stattfinden werden, sind im Prinzip drei. Das erste ist, dass die Lernenden gemeinsam Ideen sammeln, also kollaborativ. Dazu nutzen wir Flinger. Im zweiten Schritt können Sie Ihre gesammelten Ideen dann bewerten und sortieren. Und schließlich, und das ist dann eigentlich auch gleich schon das Besondere an Flinger, kann gemeinsam an dieser Sammlung weitergearbeitet werden. Dass es eben nicht dabei bleibt, dass man mal so eine lose Ideensammlung zusammengestellt hat, aber dann eigentlich nicht mehr daran weiterarbeiten kann. So, und um damit zu beginnen, starten wir jetzt mit dem ersten Tool mit Flinger. Flinke, habe ich schon gesagt, ist ein Tool aus Finnland. Es ist nicht Open Source, aber es ist datenschutzkonform nutzbar. Vor allen Dingen vor dem Hinblick, dass man nur als lehrende Person sich hier einen kostenfreien Account anlegen muss. Das habe ich jetzt an dieser Stelle schon gemacht. Ich kann mich also direkt anmelden. Bei euch wird es natürlich ganz am Anfang jetzt noch nicht so sein. So, sobald ich mich dann angemeldet habe, komme ich hier auf den Begrüßungsbildschirm und man sieht jetzt schon, dass Flinga zwei Sachen kann. Zum einen kann ich mit Flinga ein Whiteboard einrichten, wo man also gemeinsam zeichnen kann, Mindmaps erstellen kann. Und es gibt die Flinga Wall. da steht schon drüber Collecting New Ideas. Das ist also das Brainstorming-Tool bei Flinga, was wir uns jetzt äh, spezifisch angucken können. Wir können nachher auch noch einmal in das Whiteboard reingucken, aber die Flinger Wall ist jetzt für so eine brainstorming sache auf jeden Fall das empfehlenswertere Tool. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ähm, relativ einfach, ich klicke hier auf Create a Session und kann dann hier einfach ein Stichwort eingeben. Also bei mir, wie ich das jetzt dargestellt habe, möchten wir ja Ideen zu Videokonferenzen sammeln. Und aus diesem Grund erstelle ich dann jetzt einfach eine erste, im Prinzip virtuelle Pinnwand, zum Thema Videokonferenzen. Die Lernenden werden nachher später genau die gleiche Übersicht sehen, die ihr jetzt seht und die ihr ganz genauso nutzen könnt. Weitergegeben werden kann der Link hierhin. Wenn ich das kleine Menü aufmache, da gibt es dann entweder einen kleinen Code, den ich teilen kann. Ich habe auch einen QR-Code oder ich habe eben auch einen direkten Link, den ich irgendwo verlinken kann, sodass die Lernenden dann darüber dazukommen können. Was ich jetzt als Moderatorin, als Lehrende in dem ersten Schritt noch machen möchte, ist, dass ich dieses, diese Pinwand, wie sie ist, für die Lernenden noch ein bisschen spezifischer gestalten will. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten, auch hier hinten im Menü drin. Die finde ich, wenn ich ein bisschen scrolle und zwar hier unten zum einen, kann ich festlegen, wer hat denn hier welche Berechtigungen. Da kann man sich durchklicken, da ist es jeweils beschrieben. Im Standard ist eingestellt, alle dürfen alles machen und ich würde euch das gilt nicht nur bei Flinger, sondern generell bei Webtools sehr empfehlen, sowas auch immer eingestellt zu lassen, weil vom Grundsatz her ist es so, man kann sicherlich mit technischen Beschränkungen irgendwie versuchen bestimmte Dinge zu regeln, aber eigentlich geht es da ja um soziale Regeln, also wie wollen wir gemeinsam miteinander diskutieren und ich halte es immer für den besseren Weg, das dann auch in der Kommunikation auszudiskutieren und gemeinsam zu lernen, anstatt zu versuchen, das mit irgendwelchen technischen Festlegungen sozusagen vorzugehen. Ja, und das Zweite, was wichtig ist zum Einstellen, das sind hier unten die Einstellungen dieser Sessions. Nun haben wir gesagt, also vorher habe ich das vorgeschlagen, dass ich gerne vier in vier verschiedenen Bereichen zu Videokonferenzen sammeln würde. Und deshalb möchte ich den Lernenden für die Karten, die sie jetzt auf die virtuelle Pinnwand ähm, pinnen können nachher, gar nicht diese ganzen Farben zur Auswahl geben, sondern kann mir da im Prinzip auswählen, welche ich freigebe, dass ich ihnen dann nachher die Aufgabe stellen kann. Zum Beispiel die Technik sammeln wir mit Blau, die Methodenaktivitäten mit Grün, die Strukturierung mit Grau und mit diesem lila, violett hinten können wir dann noch sonstige Anregungen sammeln. Es gibt die Möglichkeit, bei Flinger auch Bilder zu posten. Aber diese Möglichkeit möchte ich jetzt deaktivieren, weil ich im Prinzip nur Text sammeln will. Und was ich angestellt lassen möchte, ist, dass die Teilnehmenden diese Likes ähm, weiterhin zur Verfügung haben. Das bedeutet also, wenn dann nachher Karten gepostet sind, dass sie die bewerten können. So, dann klicke ich auf Update und jetzt ist meine Pinnwand so eingestellt, dass die Teilnehmenden, die Lernenden, die nutzen können mit diesen vier Farben. Da kann man jetzt ein bisschen irritiert sein, weil wenn ich selber hier draufklicke und angemeldet bin, sehe ich weiter noch alle Farben. Bei den Teilnehmenden, die dann aber direkt über diesen Link kommen und ja nicht angemeldet sind in dem System, sind dann aber nur noch vier Farben zu sehen. Ja, und die Teilnehmer nutzen das Ganze dann so, dass sie sozusagen hier jetzt beginnen können, nehmen die erste Farbe, also zum Beispiel Grau, und sagen: ähm, Mikro ausschalten. Das ist vielleicht was, was sie jetzt als ähm, Sache gelernt haben, wenn man nicht selbst redet, dass das hilfreich ist. Sie klicken auf Send und dann wird diese Karte hierhin gepostet. Wenn man ein anderes äh, Thema wählen will, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was violett war, ist auch nicht so wichtig. Also zum Beispiel Energizer sind cool. Energizer zu Beginn steht hier, kann ich direkt wählen. Können Sie das auch mit lila hinposten. Das wäre jetzt sozusagen der Brainstorming, der Ideensammlung-Prozess, der stattfindet. Ich habe mit den Lernenden diesen Code oder den direkten Link geteilt und sieht, posten alle auf Ihren Geräten die verschiedenen Karten, die Sie beisteuern. Was dann jetzt wichtig ist, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn man auf so eine Karte draufklickt, zum einen, ähm, das hier noch weiter zu ändern, also zu Beginn und zum Abschluss könnte man quasi noch ergänzen, kann man also auf Karten noch rumschreiben und da noch was dazu schreiben. Und genauso könnten Sie auch, wenn ich hier draufklicke, eine Karte löschen oder sagen, nee, das gehört eigentlich doch nicht zu lila, das gehört eher zu grün und können das dann entsprechend dorthin setzen. Und was Sie genauso auch machen können, ist, wenn auf eine Karte draufgeklickt wird, dass man diese Karte dann hier bewerten, also quasi liken kann. Und so kann man dann auch im Prinzip sammeln, welche Karte kriegt nachher die meisten Likes. Das kann man sich dann auch anzeigen lassen, dass man zum Beispiel die Bestbewertetsten ganz nach oben setzt. So, Die Schritte sind also, wir sammeln erstmal alle gemeinsam unsere Ideen, die wir zu Videokonferenzen haben. Danach kann man noch mal Zeit geben für so einen Schritt. Überprüft nochmal die Farben, dass wir alles richtig sortieren, sind die Themen zu den richtigen Oberbegriffen quasi zugeteilt und ähm, im nächsten Schritt dann zu sagen, okay, Versucht es doch mal, dass ihr jetzt vielleicht auch selber ähm, hier nochmal durchguckt. Lest euch alles durch und klickt die Karten an und liked sie, die, ihr, die euch besonders wichtig sind, die euch besonders gut gefallen. So. Bis hierher kann man sagen, ist Flinga vielleicht ein ähm, ja, nettes Brainstorming-Ideensammlungstool. Aber eigentlich kann es noch nicht viel was anderes, als was ich auch machen könnte mit einer analogen Pinnwand, wo die Menschen einfach die Karteikarten dran pinnen und dann vielleicht mit so kleinen ähm, Aufkleberpunkten markieren, welches sie besonders wichtig finden. Was ich dann jetzt bei Flinger schön finde, das ist bei uns der dritte Schritt, die Möglichkeit zu sagen, wenn wir da was gesammelt haben, möchten wir mit diesen Dingen jetzt weiterarbeiten können. Also wir wollen nicht einfach nur einen Screenshot machen und dann können wir uns das irgendwo abheften oder zeigen, sondern wir hätten gerne alles das, was wir hier gesammelt haben, als in so einer Art Textform, sodass wir daran gemeinsam weiterschreiben können. Weil unser Ziel vielleicht was ist, da kommen wir dann auch in die Perspektive OER, dass wir gemeinsam einen Text erarbeiten. So können gute Videokonferenzen aussehen. Das sind unsere Empfehlung. Was wir also brauchen ist jetzt, dass wir diese Karten nicht als Karten, sondern als Text uns in irgendeiner Form zusammensammeln oder exportieren können. Und das funktioniert bei Flinga auch hier hinten im Menü, was ihr schon kennt. Da würde ich hier runter scrollen und habe dann die Möglichkeit, die Session zu exportieren. Was ich hier bekomme ist, kann ich jetzt auf das Öffnen gehen, ist eine, ein Tabellendokument. Bei euch wird es vielleicht ähm, nicht in LibreOffice, sondern auch in Excel geöffnet werden. Also je nachdem, was ihr für ein Tabellendokument auf eurem Rechner installiert habt. Und wenn ihr das hier auseinanderzieht, dann seht ihr jetzt, wir haben natürlich nicht so viel gesammelt, ne? dass wir hier die verschiedenen Textsachen haben und wir haben hier die einzelnen Farben dazu. Wenn ich das jetzt richtig in einem Lernkontext eingesetzt habe, dann gehe ich davon aus, dass ich hier jetzt 40, 50, 60 oder mehr Karten habe und kann dann jetzt Schritt für Schritt so vorgehen, dass ich zum Ersten sage, ich sortiere mir die hier nach Farben und dann sage, jetzt möchte ich gerne für die vier Bereiche, die wir festgelegt haben, die Möglichkeit geben den Lernenden, dass sie an diesen Texten weiterarbeiten. Ich möchte also hier diese Textteile, die ich dann sortiert habe zu den vier Bereichen, kopieren können und irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass man daran kollaborativ weiterschreiben kann. Und an dieser Stelle kommt dann jetzt unser zweites Tool ins Spiel, nämlich das Etherpad. Da habe ich vorher schon den Link gesagt, dass ich die Etherpad-Installation auf yourpad.eu nutze. Um das zu verstehen, muss man das so ein bisschen einordnen, dass man weiß, dass das Etherpad im Prinzip eine Doppelbedeutung hat. Zum einen ist es die Bezeichnung für die Software, die man irgendwo installieren kann und wo es auch sehr, sehr viele offene Installationen gibt. Dieses hier, das steht, glaube ich, auch unten mit dabei, ist ähm, von Jugendbeteiligung Jetzt, wo zum Beispiel die Deutsche Kinder-, -Jugend, die Deutsche Kinder und Jugendstiftung mit dabei ist. Es gibt aber auch andere ähm, Etherpad-Installationen, die oft nutzbar sind, also beispielsweise das Zumpad von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet oder auch Einzelpersonen wie zum Beispiel unserpad.de, die eben auch so eine offene Etherpad-Installation zur Verfügung stellen. Was ein Etherpad kann oder macht, ist, dass ich hier einen beliebigen Namen eingeben kann für dieses Pad, was ich jetzt erstellen will. Das ist nämlich dann der, die, die zweite Bezeichnung, die sozusagen da ist, dass man dann auch das, was entsteht, also die einzelne Seite, genauso als Etherpad bezeichnet wie die Software. Da ich das jetzt nur als Test mache, sage ich, dass das nach dem Tag wieder gelöscht werden kann, wenn darauf nichts passiert. Ansonsten sind standardmäßig 30 Tage eingegeben, wenn sozusagen nichts nicht daran geschrieben wird und kann das Ganze dann öffnen. So, ähm, jetzt sind wir in unserem eingerichteten Etherpad. Es wird angezeigt, so eine kurze Begrüßungsnachricht, ähm, dass man jetzt in diesem Etherpad ist. Und ganz wichtig, was eigentlich die Funktion von diesem Ding ist. Das steht hier. Ähm, Bedeutet, kurz zusammengefasst, jede Person, die darauf schreibt, teilt das, was sie schreibt, direkt mit allen anderen, die auch in diesem Pad schreiben. Und um gemeinsam hier dran schreiben zu können, muss man nur den Link, also die URL, die oben in der Browserzeile ist, aufrufen. Und dann kommt man sozusagen in dieses Etherpad rein und kann es gemeinsam nutzen. So viel ist also gar nicht zu verstehen. Da habe ich vorher gesagt, das sind relativ einfache Tools. Ich kann hier direkt damit anfangen, kann was schreiben, habe hier oben auch ähm, die Editorleiste, kann also sagen, ich möchte irgendwie ähm, was fett markieren oder ich möchte Dinge in eine Überschrift tun. Schön bei dieser Installation ist auch noch, dass ich hier die Möglichkeit habe, Sachen zu kommentieren. Das gefällt mir besonders gut an der Seite. Hier unten gibt es einen kleinen Chat, wo man sozusagen eine Art Metakommunikation machen kann. Also sowas wie, kümmerst du dich jetzt um diesen Text, dann kann ich an diesem Textteil weiterschreiben. Und hier gibt es sowas wie Einstellungen, dass ich zum Beispiel sowas machen kann, wie Autorenfarben anzuzeigen. Dann sieht man, wer was äh, geschrieben hat. Ja, und um jetzt zurückzukommen zu unserem eigentlichen Unterrichtsbeispiel, was ich jetzt machen würde, wäre, dass ich die Texte, die ich in meiner Tabelle gesammelt habe, hier ein bisschen vorstrukturiere mit den vier Überschriften und dann entsprechend reinkopiere. Wie das dann aussehen kann, habe ich hier vorbereitet. Was brauchen gute Videokonferenzen als die Überschrift? Ich habe unsere vier Bereiche hingeschrieben und habe dann einfach mal, grob überlegt, wenn wir jetzt ein bisschen mehr gesammelt hätten, was vielleicht da wäre. Und der nächste Schritt wäre dann, dass ich die Lerngruppe hier jetzt an dieser Stelle vielleicht zunächst mal in vier Kleingruppen einteile und sage, jede Kleingruppe bekommt ein Thema und kann da dran schreiben. Oder das eben auch so mache, dass ich sage, versucht mal alle gemeinsam und kollaborativ hier an dem Text zu schreiben, sodass wir nachher zu ähm, Inhalt, zu Material kommen, den wir dann teilen können. Und der vielleicht auch für andere Lerngruppen hilfreich ist. Ja, soweit. Das ist das, was ich zeigen wollte. Flinga Phi zum einen als das Brainstorming-Ideensammlungstool und dann im nächsten Schritt die Weiterbearbeitung dieser Dinge, die wir dann gesammelt haben, in einem Etherpad, wo ich jetzt gezeigt habe, die Installation von joped.eu. Was ihr damit machen könnt, ist, dass ihr tatsächlich vielfältig variieren könnt. Ich hatte schon vorgeschlagen, dass man am Anfang das Thema natürlich variieren kann. Also da ist es sehr, sehr offen, was man dazu machen will. Man kann sehr unterschiedlich strukturieren, also zum Beispiel im Hinblick, wie man das mit den Farben macht. Ich kann auch nur Rot und Grün machen für positiv und negativ, um in so eine Richtung zu sammeln. Und dann gibt es natürlich auch im dritten Schritt bei dem SRPED sehr, sehr viele Skalierungsmöglichkeiten, je nach Vorkenntnissen der Teilnehmenden ob ich und der Lernenden, ob ich sowas schon direkt vorgestaltet habe, wie die Struktur dann aussieht oder ob sie es dann, wenn man sich mit Erwachsenenlernenden oder auch mit Schülerinnen und Schülern in älteren, in höheren Klassen beschäftigt, geht es dann natürlich auch direkt, dass man sagt, okay, die exportieren die Sachen sogar eigenständig aus Flinger, suchen sich dann eine eigene kollaborative Schreibumgebung und fangen an, das nutzen. Das also zum Überblick. Und ich wünsche euch ganz viel, beim, viel Spaß beim Ausprobieren und Erkunden mit diesen Tools und bin gespannt, was ihr für Ideen zum Einsatz habt.